Aber gut. Soll Schlimmeres geben. Die Gefallenen haben die Vex sauer gemacht. Und mit sauer meine ich Fuchsteufelswild. Ich verstecke mich auf der Exodus Black. Hier, aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem... Äh, ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Eindringlingsalarm. Ich bin's. Ich, die Kate-Einheit. Negativ. Ich meine, positiv. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Holland, Galfee. Failsafe, die schießen auf mich. Ist es zu viel verlangt, dass sich die Wex und die Gefallenen gegenseitig fertig machen? Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Das ist ein echt großer Vex. In tor hat das Zeitliche gesegnet. Halt durch, Kate. Ähm, freut mich zu hören. Die Gefallenen haben uns nämlich gefunden. Aktiviere Verteidigungsschild. Zurücktreten, Kate 6. Hey, nicht schlecht, Feldsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die, die können nicht an uns rollen. What? <laughs> Langsam geht mir die Munition aus. Hey, du solltest dich beeilen. Ich glaube, einer von denen hat gerade gesagt, dass er mein Horn als Trophäe haben will. Mein armes, schönes Korn. Eindringlingsalarm. Oh, wir sind's. Er hat was fallen lassen. uns gerettet. Aktualisiere Crewlogbuch. Neuer Kapitän registriert. Willkommen an Bord, Captain. So. Hey, hey, runter, runter, runter. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Wex teleporter vor? Mich persönlich bei Golf vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Wextech, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich solltest du Gore besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen, ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, hey, hey, mach mal halblang, sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Sawala sagt, er braucht mich? Das sind die Worte, die Zavala's Mund verlassen haben? Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen! Hat Ikora es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, ähm. Um, danke. Hast was gut. Jo, ich hab was gut, ist schon mal schön. War es das noch auf Messus oder? Zugriff auf Code. C. Fehlerhaft. Ganz allein. Mensch. Download abgeschlossen. Überprüfe Kryptarchai Datenspeicher 8-1. Die letzte sichere Stadt. Faszinierend. Zwei Missionen auf zu Jo, auf Jo, laut Beschreibung. Ja, dann gehen wir doch mal nach Jo. Hallo, du bist sicher Kates Freund. Ich bin Failsafe. Schön, dich kennenzulernen. Ich weiß, dass du noch Io gehst. Falls du zurückkehrst, helfe ich dir gerne bei der Wechsforschung. Wir könnten den Kram klauen. Nur ein Witz. Klauen darf man nicht. Normalerweise. Aber die Wechs sind Alien-Roboter-Monster. Da herrschen andere Standards. Es ist kein Mord bei Robotern. Besuche mich bald wieder. Alle, die ich kannte, sind nur noch Staub und Asche. Sei vorsichtig, Captain. Ganz allein. Mensch. Jo. Jo. Hier. Jo. Ne. Oder Jo. Doch. Wie du meinst, Tyra. Ich helfe gerne bei deinem Daten. Dann Namen. fliegen wir mal zum Jo. Meine Datenspeicher Und. sind deine Datenspeicher. Io. der ganze Ort vibriert vor Energie die vom unvollendeten Werk des Reisenden ausgeht kein Wunder dass das für Hüter ein heiliger Ort ist jetzt wo Kate wieder da ist müssen wir nur noch Ikora finden damit die Vorhut wieder vollständig ist und wir uns um die Alma kümmern können Jupiter im Hintergrund und davor der Mond Io oder Io oder wie auch immer man es aussprechen will schauen wir uns mal die Mission Katzen noch an. Ich oh, habe gefunden, ging ja leicht. Nach all den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe. Kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora, Zavala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese gaul weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist. Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. noch weiter mit Katzen? Nein, geht's nicht. Ähm, ist ja schon mal aufgefallen, dass ich nie spreche, also mein Charakter. Mach die Basis der Rotlegion auswendig. Da öffnen wir die Map. Die Riesenhabe, der Riss. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung. Hm, noch einfacher. Fahren wir auch da mal hin. Seit ich hier bin, sind andauernd Schiffe der Rotlegion hier gewesen. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Finde einen Weg in ihre Basis. Da oben. Was ist das, Ikora? Energie. Die Energie des Reisenden. Was haben sie getan? Das ist meine Schuld. Ich hätte das verhindern können. Ikora. Du konntest nichts tun, nicht ohne dein Licht. Ich bin mehr als nur mein Licht. Ich hätte es versuchen können, versuchen sollen. Doch nach all den Jahren des Sterbens, der Wiedergeburt des Sterbens, ließ der Reisende mir nur ein Leben. Und ich habe Angst, es zu verlieren. Das passiert vielleicht sowieso. Gorl hat eine Waffe, die unsere Sonne zerstören kann. Was? Warum sollte er etwas zerstören, für das er so hart gekämpft hat? Ihr müsst in die Basis eindringen. Dort muss es Antworten geben. Scheint, als würde die Legion einpacken, Ikora. Finde heraus, was sie mitnehmen. Wir brauchen sämtliche Informationen, die wir kriegen können. Alle sind weg? Sucht weiter. Warum würden die Kabale so viel in eine Basis investieren und sie dann... ...zurücklassen? Da ist ein großer Bohrer. Ein Bohrer? Sammeln sie die Energie des Reisenden? Nein, das ist kein Licht. Niemand erhält dadurch die Gnade des Reisenden. Nicht ich, nicht Gore. Oder doch? Ikora. Was siehst du? Ich weiß nicht. Dimensionsrifts. Irgendeine Art von Zauber. Die Besessenen. für viecher die besessenen eine armee gestohlener seelen sie werden auf ewig von der energie des reisenden angezogen werden sie sind nicht länger gefallene oder kabale ein schargott hat sie mit gestohlenen mächten verwandelt er warte will gold das gleiche tun aber mit dem licht das muss es sein Ball zapft hier wohl die Energiereste des Reisenden an, in der Hoffnung sich und die Rotlegion in Besitzer des Lichts zu verwandeln. Wenn er es schafft, wird er unsterblich und unaufhaltsam sein. Das müssen wir Savala sagen. wir treffen uns draußen. Alle Kanäle. Dies ist ein himmelsschock -Alarm. Die Besessenen wurden hierher geführt. Escher, mir. bist du das? Irrelevant. Die Besessenen zapfen die Energie des Mondes ab. Ich vermute, dass Io implodieren wird, wenn niemand eingreift. Hüter, wir dürfen diesen heiligen Ort nicht verlieren. Tu, was getan werden muss. Halte die Besessenen auf. So aus, als würden die Besessenen eine Art Portal heraufbeschwören. Haltet sie auf! Dieses dumme Gesindel hat sicher vor, sämtliches Spektralpack herbeizurufen, um diesen Mond vollständig zugrunde zu richten! als hätten wir das Portal geschlossen. Und wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschlossen. Ach, wie da wohl wieder rauskommt? Das Portal ist geschlossen. Alles ist gut. Ikora, ich weiß, dass dieser Ort wichtig ist für dich. Aber... Hier auf Io gibt es nichts für mich. Ich habe noch ein Leben zu geben. Und ich gebe es gerne, um Gall aufzuhalten. Wir gehen jetzt. Nicht so eilig, Ikora Ray. Wir müssen reden. Und was dich angeht, du aufdringlicher Hüter, ich habe dir etwas zu sagen. So, die Mission ist auch rum. Und natürlich fliege ich mal wieder. Neuer Planet, neue Mission. Zwei Stück, drei auf den Titan, relativ viele auf äh, etz. Muss ich hin. Was willst du bloß von mir? Ikora sagt mir, dass Commander, irgendeiner, mir egal, plant, die sogenannte Allmacht anzugreifen. Ein Plan, der nicht von Daten gestützt wird. Jedoch, es gibt hier Überreste eines alten interplanetarischen Verteidigungsnetzes. Stellen wir damit die Fähigkeiten der Allmacht fest. Und dann sagen wir, Savala, warum genau sein Plan Quatsch ist. Und oh, das werde ich genießen. Indessen weigere ich mich, wertvolle Forschungsmöglichkeiten zu vergeuden. Deswegen bist du jetzt mein Assistent. Geh, dieses Gerede ist Zeitverschwendung. Solltest du nicht auf Schatzsuche gehen? Immer während spiralförmige Komplexität. Ihre Simulationen sind potenziell endlos. So, ich würde sagen, für heute haben wir ja. genug gestreamt, ungefähr 10 Stunden müsste jetzt auch reichen was ich aber noch rausfinden will ist was ist echt da unten kann ich da runter kann ich jetzt zur Stadt gefallen gut dann wünsche ich euch einen schönen abend und bis bald